Weil ja letzte Woche der Film Trainspotting 2 im Kino angelaufen ist und ich ja letztens schon einen Beitrag gemacht habe zu Münchens Heroin-Szene, dachte ich mir, dass es gut ist, jetzt noch mal ein Video zum Thema Heroin zu machen. Aber diesmal auch wieder nicht alleine. Und zwar habe ich hier noch den guten Doc Mo am Start. Er wird sich jetzt live in diesem Video ein bisschen Heroin spritzen. Äh, bitte was? Ja, hey Leute, ich bin der Doc Mo und wie gesagt, ich habe auch meinen eigenen YouTube-Kanal. Ich studiere nämlich Medizin hier an der LMU in München. Und ich unterstütze heute den Simon ein bisschen in dem Thema Heroin. Wir klären ein bisschen über Wirkungen und Nebenwirkungen auf. Und was machst du da jetzt gerade genau? Also, ich... Lass meinen Arm absterben. Heroin gehört zur Gruppe der sogenannten Opioide. Opioide sind Stoffe, die aus Opium hergestellt werden. Und das Opium wird aus einer Pflanzenart namens Schlafmohn gewonnen. Heroin ist der von Bayer geschützte Markenname, des Wirkstoff Diacetylmorphin. Finger weg, Bayer Anwälte! 1896 wurde dann das Heroin von Bayer in zwölf Sprachen in einer massiven Werbekampagne vermarktet. Als Schmerz und als Hustenmittel. Es fand auch an, bei 40 weiteren indikationen wie bluthochdruck lungenerkrankungen herzerkrankungen und jetzt kommt als nicht süchtig machendes medikament gegen die entzugssymptome des morphins und opiums was heroin eben besonders macht ist dass es deutlich stärker ins zentrale nervensystem eingreift wie andere opioide das ganze löst eine art kick aus und ist auch dafür verantwortlich dass heroin ein hohes abhängigkeitspotenzial hat opioide haben generell eine sehr dämpfende, beruhigende Wirkung. Opioide senken den Herzschlag und verlangsamen den Atemantrieb stark. ATEMLOS DURCH DIE NACHT Ah, davon handelt der Song. Somit ist der Atemstillstand die häufigste Todesursache bei einer Überdosierung, aber auch ein Herzstillstand kann eintreten. Schaut mal meine Pupillen an, habe ich gerade Heroin genommen? Denn äh, Heroin lässt die Pupillen auf eine Stecknadelgröße schrumpfen. Eine weitere und interessante Nebenwirkung ist, dass durch Hemmung der Darmaktivität es zu Verstopfung kommt. Und das wird wiederum in Medikamenten eingesetzt, um Durchfall zu therapieren. So zum Beispiel das sehr bekannte Medikament Imodium, das das Opioid Loperamid als Hauptwirkstoff hat. Der Grund, warum Loperamid, also Imodium, in der Apotheke frei verkäuflich ist, ist, dass es aufgrund der Struktur nicht in unser Gehirn gelangen kann und somit kann Rausch auslöst. Halt, stopp! Polizei! Nehmen Sie hier Drogen? Das ist ein Opioid? Sind Sie verrückt? Das ist doch verboten! Herr Wachtmeister, das ist ein Opioid, aber ein legales, das mir mein Arzt verschrieben hat gegen meinen Durchfall. Oh, das ist mir egal! Das ist Bayern! Weitere Nebenwirkungen von Opioiden sind starke Übelkeit und Erbrechen. Dies geschieht aber vor allem bei erstmaligem Konsum, weil der Körper gegen diese Nebenwirkung eine Toleranz aufbaut. Heroin wirkt vor allem auf das Belohnungszentrum, das mesolymbische System, der Bereich im Gehirn, der zuständig ist für Gefühle wie Glück, Freude, Motivation. Also der Bereich, der aktiviert wird, wenn man eine Folge Ups, die Pannenshow schaut. Wie viele Drogen erhöht Heroin ebenfalls den Spiegel des Glückshormons Dopamin? Also man wird auf Heroin sehr glücklich und dann kommt noch die dämpfende, beruhigende und schmerzstillende Wirkungen dazu. Kurz gesagt, Heroin fühlt sich einfach ziemlich geil für den Körper an. Je häufiger man seinen Körper mit dieser Neisigkeit belohnt, desto eher wird das im Belohnungszentrum bzw. in der Psyche einprogrammiert und man will mehr davon. Und man baut bei Heroin natürlich auch eine Toleranz auf, dass man immer mehr braucht für den gleichen Effekt. Dann kommt noch die körperliche Abhängigkeit dazu. Heroinsüchtige, die Heroin absetzen, können mit folgenden Entzugssymptomen rechnen: Ruhelosigkeit, Reizbarkeit, starkes Verlangen nach Opioiden, Sogenanntes Craving, Schweißausbrüche, Gähne, Niesen, Augentränen, Gänsehaut, hohe Schmerzempfindlichkeit, Herzrasen, Schlaflosigkeit und auch Angstzustände. Außerdem werdet ihr beim Zug ein totes Baby auf der Decke krabbeln sehen. Also die körperlichen Entzugserscheinungen können bei Heroin ziemlich heftig sein, aber der Entzug ist nicht, wie viele glauben, tödlich. Viele denken auch, dass Heroin irgendwie beim ersten Mal abhängig macht, aber in Wirklichkeit sind nur 23% der Heroinkonsumenten abhängig. Also nicht falsch verstehen, 23% sind schon sehr viel, das ist ja fast jeder Vierte, aber es sind eben nicht so viele, wie manche glauben. Ein Problem ist auch, dass Heroin illegal ist und dass es einer der meistgestreckten Stoffe ist. Straßenheroin hat oft nur einen Reinheitsgrad von 10%. 10%. Und die Streckstoffe sind oft gefährlicher als das Heroin selbst. Ein Fakt, mit dem man sehr gut klug scheißen kann, weil viele Leute es nicht vermuten, ist, dass Heroin selbst nicht toxisch für die Organe ist. Also ein Heroinkonsument wird zum Beispiel nicht wie Menschen, die exzessiv Alkohol oder Ecstasy konsumieren, dümmer. Und er vergiftet damit auch nicht seine Leber oder andere Organe. Also wir sprechen jetzt hier nur von dem Wirkstoff Heroin. Oft ist es natürlich so, dass sich Heroinkonsumenten sehr gehen lassen. Heroin ja, unterdrückt ja auch das Hungergefühl, dann isst man nicht mehr so viel, man putzt nicht mehr die Zähne. Und äh, so ist es natürlich dann oft so, dass tatsächlich Heroinkonsumenten schon längerfristige Schäden erleiden. Aber es liegt eben nicht am Stoff Heroin selbst. Oder es liegt eben daran, dass das Heroin gestreckt ist mit Dingen, die eben schon langfristige körperliche Schäden verursachen. Nach sechs bis zwölf Stunden nach der letzten Heroinspritze treten dann bereits die ersten Entzugssymptome ein. Nach ein bis drei Tagen hat man dann den Höhepunkt der Entzugssymptome erreicht. Und nach ungefähr einer Woche klingen die dann langsam wieder ab. Allerdings können einige Nebenwirkungen Wochen bis Monate bis sogar Jahre noch bestehen bleiben. Dann möchte ich noch kurz was zur Methode sagen. Eine Heroinabhängigkeit mit dem Opioid Methadon zu bekämpfen. In meinem vorletzten Video wurde nämlich gesagt, dass Methadon stärkere Entzugserscheinungen hat als Heroin. So stimmt das aber nicht. Der Methadonentzug ist zwar etwas schwächer, dauert aber dafür viel länger an. Der Sinn der Methadontherapie ist, langsam die Dosis zu reduzieren, damit man irgendwann clean ist. Der Vorteil von Methadon ist, dass man durch die Reduzierung der Dosis nur leichte Entzugserscheinungen bekommt. Und da ist es dann natürlich Typsache, auf welche Art von Entzug man besser klarkommt. Es gibt vielleicht Menschen, die eher klarkommen auf einen kalten, Heroinenzug, Heroinentzug, wo sie dann in einer Woche alles hinter sich gebracht haben oder es gibt vielleicht auch Menschen, die über Jahre eben so eine Methadontherapie machen. Wie ich schon oft gesagt habe, bin ich der Meinung, dass man sich das als Süchtige aussuchen sollen könnte. In der Schweiz können Heroinsüchtige Heroin vom Staat bekommen und das funktioniert da super. Wenn der Staat Drogen an Süchtige verteilt, können diese sich sicher sein, dass der Stoff rein ist. Und man bekämpft damit auch effektiv die Beschaffungskriminalität. Was viele auch nicht wissen, Heroinsüchtige können, wenn sie auf Heroin sind, normal in der Gesellschaft funktionieren. Viele stellen es sich ja so vor, dass Heroinsüchtige den ganzen Tag irgendwie so komplett nervös sind und so durch den Tag gehen. Aber so ein Verhalten resultiert eigentlich hauptsächlich aus dem Entzug. Also Heroinsüchtige in der Schweiz bekommen täglich ihre Ration Heroin und können dann einem normalen Leben und einem normalen Job nachgehen. Kritiker kritisieren an diesem System, dass man so die Menschen nicht animiert, vom Heroin runterzukommen. Aber ich finde, das kann man dafür schon in Kauf nehmen. Denn es gibt da doch deutlich weniger Tote und die Menschen können einem normalen Leben nachgehen. Wie sicher viele von euch wissen, verabreichen sich viele Heroinsüchtige das Heroin intravenös. Das heißt, von der Spritze direkt in die Blutbahn. Der Vorteil davon ist, dass 100 des Wirkstoffes in der Blutbahn ankommt und ein voller Kick entstehen kann. Der Nachteil davon ist allerdings, wenn man sich die Spritzen mit anderen Leuten teilt, dass man sich Krankheiten holen kann wie HIV, Hepatitis B oder C. Eine andere Form des Heroinkonsums ist das Folienrauchen, bei dem das kochende Heroin über ein kleines Röhrchen eingeatmet und so über die Lunge aufgenommen wird. Laut Statistiken hat jeder zehnte Konsument schon mal das sogenannte Analspritzen ausprobiert. Wenn man es richtig macht, ist es genauso effizient wie das Spritzen, denn die Analregion ist sehr gut durchblutet und und da geht dann eben das Heroin auch direkt in die Blutbahn. Der Vorteil gegenüber dem intravenösen Spritzen ist, dass es beim Analspritzen keine Nadel gibt. Somit auch keine Hauptverletzungen entstehen können. Aber Heroin kann auch nasal und oral konsumiert werden. Weil Heroin ja mal als Hustensaft verkauft wurde, ist es ja klar, dass es mal oral konsumiert werden konnte. Die haben sich dann mit Sicherheit nicht irgendwie Heroin gespritzt, wenn die mal einen Husten hatten. Oral aufgenommen wirkt das natürlich nicht so stark, wie wenn man es sich spritzt. Ich sage immer, man könnte auch Heroin-Cocktails machen, anstatt Alkohol-Cocktails und es würde kein Al zu großen Unterschied machen. Es gibt auch eine Folge der Harald Schmidt Show, wo Harald Schmidt die gleiche Meinung vertritt. Der diskutiert dann, glaube ich, kurz mit so einer Krankenschwester, dass es eventuell sogar dem Körper weniger Schaden zufügen könnte, wenn man Alkohol mit Heroin ersetzt. Eine wichtige Frage und zwar ist meine Überlegung, sollte nicht zum Beispiel wirklich in der Öffentlichkeit bei uns jetzt langsam Heroin statt Alkohol ausgeschenkt werden? Wenn ich mir überlege, wie oft ich im Jahr von Menschen unter Alkohol belästigt werde und im Grunde nie von einem Junkie. Es gibt doch Junkies, die sozusagen das Ganze kontrolliert im Griff haben, Den siehst du überhaupt nichts an. Die gehen arbeiten, die sind fit, die sehen im Grunde auch gut aus. Ein Speisewagen mit sauberem Heroin, da würden die Leute lesen, würden auf CD Mozart hören ja, und würden sagen, guten Tag, hier ist noch frei. Ja. Angesoffen, fett, aufgedunsen, in hässlichen Pullovern, Alkohol. Belästigung! Was halten Sie von Heroin? Ist Heroin gefährlicher als Alkohol? Nein. Das Problem ist die Beschaffungskriminalität und die, Mangel die Mangelhygiene bei der Injektion, oder? Ja, würde auch so. Würden Sie auch sagen, dass Leute, die Heroin gepflegt nehmen, im Grunde weniger aggressiv und lästig sind als versoffene Kegelclubs im Zug? Also ich glaube, auch oral eingenommen könnte ich mir vorstellen, dass Heroin vielleicht noch ein höheres Abhängigkeitspotenzial birgt. Aber wenn man das dann eben ausgleicht damit, dass ähm, Alkohol dem Körper mehr Schaden zufügt, könnte das eben, wie gesagt, ein äquivalenter Austausch sein. Ich erkläre euch jetzt kurz die Schmerzhemmung von Heroin. Und zwar ist es so, ich habe jetzt hier zwei Nervenzellen nochmal hingezeichnet, beziehungsweise die Synapsen. Ja, Das sind die Endigungen, wo eine Nervenzelle auf die andere trifft. Und da kommt eben letztendlich eben dieser Schmerz an. Dieser Schmerz ist ein elektrisches Signal, was hier in ein chemisches Signal umgewandelt wird. Und da haben wir eben die Schmerzbotenstoffe, Bradykinin und Substanz P, die hier in den synaptischen Spalt ausgeschüttet wird und hier drüben an der anderen Nervenzelle andockt und somit der Schmerz weitergeleitet wird. Und da spielt jetzt Acetylmorphin, also das Heroin eine ganz wichtige Rolle das dockt nämlich hier an einem Rezeptor an das hat wiederum zur Folge dass ein Kalziumkanal geschlossen wird es kann kein Kalzium einströmen und das verhindert die Ausschüttung der Schmerzbotenstoffe Bradykinin und Substanz P Dadurch haben wir hier eine sehr gute Schmerzhemmung eben in der ersten Nervenzelle und hier drüben haben wir noch einen zweiten Mechanismus, da dockt Diacetylmorphin ebenfalls an einen Rezeptor an und das verhindert letztendlich auch, dass hier der Schmerz weitergeleitet wird. Also letztendlich haben wir eine doppelte Hemmung der Schmerzweiterleitung. Checkt auf jeden Fall den Kanal von Doc Mo aus, er studiert eben gerade Medizin und hat auch viele medizinische Videos auch zu Drogen, aber auch zu anderen medizinischen Themen werden da Videos kommen. Sehr interessant. <lacht> ja, wenn du nicht deinen Open Mind habt, dann auch ein Open Mind 3000. Dann spritzt ihr euch Heroin. Ey. Abonniert diesen Kabal.